Ich glaube, sie steht in erster Linie für journalistische Verlässlichkeit. Wir müssen uns eben in den Redaktionen, die die dpa beziehen, darauf verlassen können, dass die Fakten stimmen, dass die richtigen Themen gesetzt werden. Und in Zukunft kommt es darauf an, dass der neue digitale Raum der Öffentlichkeit eben auch von, von Agenturen wie der dpa durchdrungen wird und dass wir zielgenaue Angebote machen. Pressefreiheit ist ein zentraler Wert für die Demokratie. Mein Eindruck ist, dass es das so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, wenn wir uns an die Angriffe auf Journalisten erinnern, sei es am Rand von Pegida-Demonstrationen oder in Chemnitz im letzten Jahr oder auch bei Reden von herausragenden Parteivertretern der AfD, wo Journalisten persönlich angegriffen werden. Da bin ich nicht empfindlich, aber Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Und deshalb hat Pressefreiheit in unserem Land auch eine sehr praktische Dimension. Als Nachrichtenredakteur, der ich in meinem ersten Leben auch war beim Heute-Journal gehörte dpa sozusagen zum grundstoff zur grundversorgung und ich erinnere mich nur an die zeiten als die meldung eben nicht elektronisch reinkam sondern einem reingereicht wurden und man mit dem lineal so ausriss und verschiedene häufchen bildete und wenn der haufen besonders hoch war dann wusste man das thema ist wichtig also ist das heute gott sei dank nicht mehr nein also ein wichtiger orientierungspunkt bis heute für die nachrichtenredakteure des zdf Ich sehe vor allem, dass wir andere Formen des Journalismus brauchen, andere Formen der Vermittlung. Und dass für alle Medien, Fernsehen, Zeitungen und eben auch für die Agentur das Thema der Erklärung komplexer Sachverhalte auf eine anschauliche Art und Weise in den Vordergrund tritt. Also Es geht nicht mehr nur darum, über Ereignisse kompakt, schnell, richtig zu berichten, sondern es geht auch darum, Phänomene, die uns alle bewegen zu erklären, auf eine sehr anschauliche, nachvollziehbare, grafische Art und Weise. Und an der Stelle braucht auch das Fernsehen als Bildermedium die Unterstützung der Agentur. Ich sage es mal ein bisschen allgemeiner für Journalisten insgesamt. Ich finde, wir sollten uns in der jetzigen Situation das Selbstbewusstsein nicht abkaufen lassen. Darauf zielen da die Kampagnen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Aber natürlich müssen wir das Selbstbewusstsein kombinieren, auch mit Selbstkritik und mit einem Schuss von Demut, weil am Ende bleiben wir weiterhin eine sehr wichtige und diese Gesellschaft auch prägende Kraft.